Ja, warum Videoannotation? Die ersten zwei Lektionen zu dem Online-Lernmodul haben da den Nutzen sicherlich schon rausgearbeitet. Hier das nochmal konkret in Bezug auf die Lehrerbildung. Also Jan und Meier sagen, das ist eine gute Reflexionsmöglichkeit, damit umzugehen, um dann eigenes kommunikatives Handeln zu reflektieren. Tja, die Annotationsmöglichkeit bietet im Prinzip die entscheidende Reflexionsgrundlage und die Studien über vita im Bereich Lehrerbildung sind also maßgeblich angestiegen. Also wir sind alles andere als die Einzigen, die da unterwirkt sind und äh, da haben wir uns natürlich an anderen Kolleginnen und Kollegen orientiert, die dort auch schon unter, erfolgreich unterwirkt sind. Ja, Im deutschsprachigen Raum hatte ich schon darauf hingewiesen, die Gruppe um Kurt Reuser war da sehr aktiv. Tief unterwegs. Schauen wir mal lieber oder verfolgen wir mal lieber die Frage, wie im Prinzip soll man denn eigentlich video geben? Und da stellen wir fest, dass wenn wir dieses Szenario gerade als das erste und zweite Mal durchgeführt haben, dass das unseren Studierenden alles andere als leicht von der Hand geht, wirklich eine produktive Auseinandersetzung über dieses Video zu erwirken. Wir haben uns dort an recht allgemeinen Feedback-Kriterien orientiert. Und das sagt natürlich also, was wir brauchen, ist also eine konkrete, objektive und sachbezogene Beschreibung des beobachteten Verhaltens. Dann eine Beschreibung dessen, wie das auf den jeweiligen Feedbackgeber gewirkt hat und dann gegebenenfalls Handlungsalternativen aufzuzeigen, wie man dann auch anders vorgehen kann. Das heißt, unsere Studierenden müssen systematisch immer genau diesen drei ähm, Kriterien Folgen, wenn Sie ein Feedback geben. Sie können ihn also nicht einfach reinschreiben. Also im Allgemeinen finde ich das ganz gut. Das ist ein Feedback-Kommentar, der von uns gerückt wird und rausgeworfen wird, weil er schlichtweg nicht auf den Punkt gebracht ist, die Wirkung nicht darlegt, also vielleicht die Wirkung an der Stelle darlegt, aber auch keine Handlungsalternativen aufzeigt. Ja. Auf der rechten Seite sehen Sie mal ein idealtypisches Beispiel, wie sowas dann aussehen kann. Und ich lese das einfach mal im Ruhe vor. Daniel Erzold sagt hier an dieser Stelle, hier äußerst du Doppelpunkt. Ich hoffe, dass wir eine schöne Zeit gemeinsam haben werden. Und dies wirkt auf mich unsicher. so hättest als hättest du mit einer anderen Klasse bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Auf Appellenebene, jetzt zieht sie hier, bezieht sie sich hier auf das VOR-Modell von Schuld von Thun, also gibt hier an der Stelle ein theoriegeleitetes Feedback. Können diese Äußerungen als Aufforderung wahrgenommen werden? Bitte reisen sich bei mir im Unterricht zusammen und bezogen auf das Feedback-Kriterium Kriterien, sicheres Auftreten, denn diese Kriterien wurden den äh, Studierenden vorher ausgehändigt. Ähm, wiegt diese Äußerung negativ. Alternativ könntest du zum Beispiel sagen, ich freue mich auf eine gemeinsame Zeit mit Ihnen. Sie sehen, Unterrichtskommunikation ist etwas, was sich sehr, sehr im Teil, im Detail und am einzelnen Wortlaut ausrichtet. Das heißt, wenn Sie den Eindruck haben von einem Lehrenden, dass er sich schwammig ausdrückt, dass er vielleicht selber ist, zurückhalten oder was auch immer, oder Vorbehalte gegenüber der Klasse hat, dann finden wir das in jeder einzelnen Satz, in jeder eigenen Phase, aber wir müssen es halt auch rausarbeiten. Wir müssen jeden Moment genau durchleuchten, auf den Punkt bringen und diese Wirkung dann dem machen. Das ist natürlich etwas, was unseren Studierenden am Anfang nicht einfach fällt und wo es dann natürlich ja einer soliden Vorbereitung bedarf, damit Sie hier zu guten Ergebnissen kommen.